Wie gerne würden wir unsere Familie, Freunde und Kunden mal wieder richtig in den Arm nehmen, was momentan wohl nur auf der ISS-Raumfahrtstation geht und dort sogar völlig losgelöst und schwerelos. Im Newsletter 175 erzählen wir, wie uns Dr. Kasperl von der Augsburger Puppenkiste künstlerisch, aber frei von jeder Ironie, bei der Schulung für die Schnelltests geholfen hat. Nach wie vor dürfen Sie uns als Mischbetrieb des Handwerks nach Anmeldung gerne besuchen, und wir dürfen Ihre Möbel und Küchen auch bei Ihnen montieren. Hallo, Aber auch unseren Kunden sind wir dankbar. Katrin hat zum Beispiel die Geschichte ihrer eigenen Küche vom Beginn in der Herzburger Kletterhalle bis zum gemeinsamen Fototermin höchst selbst im Video vertont. Das ist unsere Küchengeschichte und sie ist so echt wie mein Mann und unsere Kinder. Tascha stellt die Küche ihrer Eltern ja, vor, indem die wir ein weiter. Stück kolumbianische Heimat auf den Oberschrank Kunden aus Oldenburg und Miami schickten neue Fotos und im Moment gehen unsere Küchen nach Herzbruck, Portugal und Schleswig-Holstein. Für sie und weil uns viele auch? Mitarbeiter darum baten, haben wir das Kräuter- und okay. Salatgewächshaus Plant Cube von Agri bei Miele im Dauertest. Mit dem Indoor-Vertical-Farming-Gerät gelingt sogar mir die Aufzucht <lacht> ausgesprochen köstlicher Pflanzen, was wir in einigen Danke. Videos und im Blogartikel sehr ausführlich Danke. darstellen. Genauso köstlich wurde unsere zweite dokumentierte Reh-Weideschwein-Bratwurst nach dem französischen Marguès-Rezept. Wir haben sie aus den Resten unserer Fleischlieferungen mit der Ankasserum-Küchenmaschine kreiert und sie, ob ihre Einzigartigkeit, unter Krumbacher genannt. Unser Tiertrainer hat seine Designwürmer auf einen schon zehn Jahre alten Stapel aus besonders dicken Buchen angesetzt, aus denen wir normalerweise die Mittelbalken unserer Betten schneiden. Aber bei so viel animalischem Design im Holz könnten wir uns neben der schon verleimten 6 cm dicken Tischplatte auch witzige Kleinmöbel daraus vorstellen. Man könnte die Löcher auch mit farbigen Epoxy füllen. Oder haben Sie andere Ideen für uns? Meine Ideen zur Gestaltung unseres neuen Anhängers konnten sich leider nicht durchsetzen. Dafür finden Sie im Newsletter auch noch ein paar Sonderangebote unserer Kunden. Besuchen Sie uns dann unter Grumbach zum Probieren von Kräutern, dann können Sie auch gleich unsere ganz neue Leuchte Jano von Oligo in echt anschauen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Mai. Bis bald!